Mario Galaxy, das ist ein Spiel, das, das sollten wir spielen. Und mhm. zwar vor allem mit einem funktionierenden Nunchuck von mir. <lacht> ist irgendwie jetzt ein Running Gag geworden. Äh, na komm. Hm? Jetzt geh, ich... möchte einfach nur in, in, die, in die Galaxie rein. Ja. <lacht> es, es ist einfach eine Tradition, dass äh, jeder Anfang von einem Part, dass ist dein Nunchuck einfach erstmal das. nicht geht und ich in der Cutscene bin. <lacht> Ja. Na. Ich werde mir auch keinen neuen kaufen. Ich gebe keine 20 Euro für einen Nunchuck aus. Ja, das denke ich mir halt auch irgendwann so. ne ich weigere mich da einfach immer. Die Sache ist, ich habe drei Stück, aber die sind alle irgendwie kaputt. <lacht> ja. Oh nein, hier ist äh, Schatten Mario. Kann es sein, ich weiß dass nicht, dass ich, ich irgendwas gemacht? geskippt habe, ohne es zu wissen. ETF, was war das für eine krasse Abkürzung? Ich habe gar nicht mitbekommen. Irgendwie bin ich so hoch gesprungen, dass ich direkt auf einem anderen Planeten gelandet bin oder so. Okay. Machst du jetzt Bowser wieder? Mhm. Gut zu wissen. So, ähm... Also der Stern. Ja gut, der, der ist nicht so schwer, glaube ich. Den ja. habe ich jetzt relativ simpel in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich äh, die anderen Sterne direkt hier nachmache. Oder weiter ziel Ich glaube, ich gucke erstmal weiter. Ja. Und äh, in die anderen Sterne schaue ich mir mal bei Gelegenheit an. Ja, ich mache jetzt erstmal so ein paar Sterne hier am Anfang, weil die sind sowieso kurz. Von daher. Warum oh, erinnere ich mich nicht mehr an diese Passage? Das ist gar nicht mal so lange her. Ja. <lacht> Alles okay, Daniel? <lacht> ich weiß du, nicht, willst, wer ich bin. Willst du darüber reden? Ich glaube, es ist besser, es einfach so stehen zu lassen. Okay, von mir aus. Oh, blöder Trump, ich hau jetzt ab. Ich mag dich nicht, Trump. Das, das ist aber nicht nett. Ja. Auch er hat Gefühle. Das wage ich zu bezweifeln. Wobei König Trump hat wirklich Gefühle. Das wage ich zu bezweifeln, dass er Gefühle hat. <lacht> <lacht> was bist du denn für einer? Man sagt sich, Alter. ich bin nicht so nett. <lacht> Vor allem zu Troms. Zu Troms auf jeden Fall, ja. Mm. Alter, die Kamera, was ist jetzt mit der? Ist hier ist sie ganz komisch, wie so ein SM64-Hack. Habe ich erwähnt, dass ich es hasse, wenn man nach Silbersternen suchen muss und die nicht einfach zu finden sind? Ähm, ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Oh lol, den Kamek gekillt. Und zwar, Alter, das hätte auch schief gehen können. So. Vorsicht, die Statuen. Ach komm, das funktioniert nicht. Das darf nicht wahr sein. Hm. Ich glaube, ich bin sogar schneller als beim letzten Mal. Das ist doch auch was Gutes. Hm. Man munkelt, das wäre sinnvoll. Das wäre auf jeden Fall hilfreich, ja. Oh nein! Ich habe ganz knapp verpasst. Oh, blöder Hammer, Bruder. So. Oh, die hätte ich gar nicht töten müssen. Ja, gut. Oh, da ist noch ein Maxi-Pilz. Hier gibt es drei Maxi-Pilze im Bowser-Level. Ich ne... Äh, pilz ist, glaube ich, falsch gesagt. Kraftpilz oder so. Ich weiß nicht, wie die die nennen. So. Ich sage einfach sechs Leben-Pilz oder... Meinst du den? Ja. Ist Ach, da, gut. okay, da, da ist der letzte. WTF? Ich bin genau an dieser... ...blöden Stelle durchgebohrt, na toll. Weißt du, worauf ich Bock habe? Mm. Auf die äh, SM64-Welt. Mm. Da, das da war ist ein... quasi wie nur Romage an unser altes äh, Projekt. Ja. Das war ein verdammt guter Port, <lacht> den sie da gemacht haben. Ja. Wie das einzige, was ich, das einzige, was ich zu kritisieren habe, ist halt einfach, dass sie nur eine einzige Galaxie, eine einzige Welt. Äh, geportet haben das also stimmt echt, das ist das für ein schlechter Port <lacht> wir hätten definitiv mehr draus machen können aber was solls ja es ist nett ich find's cool wenn es irgendwie noch andere ähm, Level aus anderen Mario Games gäbe jetzt nicht unbedingt nur die 3D Mario sondern vielleicht andere ja Mario Spiele in 3D zum Beispiel keine Ahnung so vielleicht irgendwie was von Paper Mario? Keine Ahnung. Das wäre interessant, nicht, so Rohling oder so. Ich weiß nicht wie sehr sich das eignen würde um gute Missionen zu machen, aber... Boah. Also bei Mario Odyssey hat man einfach das Potenzial, dass du verschiedene Welten einbauen kannst. So. Du kannst eine Sunshine-Welt machen, du kannst auch eine sf 50 welt machen, haben die ja sogar. Da stelle ich mir das ziemlich cool vor. Mhm. Oh Junge, ich gehe zu dem zu diesem oh. komischen Affen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich den Stern schaffen werde. Da werde ich glaube ich niemals in meinem Leben hingehen. Hab gehört, das soll ziemlich frustrierend sein. Ich, ich, ich, ich probiere es aus. Ich probier's es auf jeden Fall aus. Mal gucken, wie du es hinkriegst. Ich habe ja glaube ich einen Vorsprung. Wie viele Sterne hast du? 16. Oh ich ja, ja ich habe drei. Deswegen. Ich habe drei Sterne Vorsprung. Ah, Alter, krass. Aber, ich bin ja auch bei Bowser. <lacht> Deswegen. Also der erste Bowser war jetzt nicht so lang. Ich weiß, nicht, wie der zweite ist, aber... Er ist halt wieder... Der ist halt hier riesig und man muss ihn mit solchen Kugeln äh, erwischen. Das ist ein bisschen komisch zu erklären. Der ist aus so irgendeinem Grund einfach so groß und... Wie oft soll ich ihn noch treffen? Gebt mir euer ganzes Geld. Mache ich irgendwas falsch? Oder warum ist der noch so... Och, nö... Oh, ich weiß nicht. Was bringt der 6 Lebenpilze in der Mission? Bringt der was? Ich hab keine sag, Ahnung. Bitte sag mir, der gibt der gibt 1000 Punkte! Hm. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, ich jetzt das den Stern ist. habe. Alter, er ist jetzt wieder normal groß. Kann ich die Katze noch skippen? Okay, also ich habe fast die Hälfte der Punkte und ich bin gerade mal am Anfang. Krass. Auch nicht. Ja, und ich habe noch mehr als die Hälfte der Zeit übrig, also. Am Ende gibt es da ja, glaube ich, noch mal relativ viel Geld. Und Punkte. Na, naja, bin mir nicht sicher. Ich habe da noch was in Erinnerung. Ich meine aber auch. Oh ja, ein ganzer Kreis mit diesen Octorock-Fakern. Fucking Zelda. Einfach, einfach Gegner aus Zelda gerippt. So reingeportet. Mal wieder. LOL. <lacht> ich hab den ganzen. ich habe den ganzen Ring geschafft, bis auf den letzten, äh, um da drauf zu Okay, ich habe jetzt schon die volle Punktzahl. Also ich habe noch 30 Sekunden. Lol. Ich ist wahrscheinlich die erste Es gibt doch mehrere, glaube ich, mit dem achten. Ja, ich bin beim ersten, aber, ähm, ich, hab ich bin noch weit weg vom Ende des Levels. Hm. Also, das geht ja voll weit, das Level. Ich weiß ja, das geht den ganzen Berg hoch. Aber ich, ich bin nicht mal über diese Schlucht gesprungen, <lacht> die relativ am Anfang ist. Boah. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe in, in die dritte Welt und da, glaube ich, mache ich die meisten Sterne. Ich habe da so was im Gefühl, ich habe da was im Gefühl so, dass ich da die meisten Sterne holen werde. Auf einmal sind es so scheiße Welten und Dauert so lange, das wäre ja. schrecklich. Ich Tendenziell sind ja die Sterne in den früheren Welten einfacher und schneller. Von daher. Das stimmt, aber in den späteren Welten sind es halt mehr. Galaxien. Ja, ich glaube. Wir brauchen ja eh relativ viele Sterne. Das stimmt allerdings. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo am Ende dann sagen würde: Mann, ich gehe jetzt in die hinteren Welten. Hm. Mm. Ich erinnere mich halt so an. Äh, ich dachte halt so, es wären relativ wenig Sterne in dem Spiel hier, die man braucht für den Endboss. Also weniger als in Galaxy 1. Aber das war es dann doch nicht. So, hier bin ich fertig. Das ist dann sogar oh. wie in SM64. Man braucht ja auch 70 ein, äh, offiziell. Okay, ich kann jetzt nichts mehr holen. Ich muss zu Bowser gehen. Aber ich habe auch 20 Sterne inzwischen. Achso. Ja, ich bin jetzt bei der äh, einen Rutsche. Die ah, ist cool. oh, die. Die ist cool, finde ich. Die Scheiße. Es Echt, gibt ja? da noch. Es gibt die da. Also, nice. also, also. Es gibt einen späteren lila Münzstern da. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, man darf da nur ein paar Stück verpassen, wenn man den Stern kriegen will. Das Beste an dem bowser leveln ist einfach die Musik. Das ist Change my warm. mind. <lacht> ich meine. Nicht mal, ich bin derselben Meinung. Trotzdem, change my mind, das ist, man kann's nicht. Es ist halt... Das war die geilste Musik in Mario Galaxy, A äh, in, in Super Mario 64. Und das ist ja auch noch in Galaxy, würde ich sagen. Vor allem der Remix, der ist einfach, der ist verdammt geil geworden. Äh, ich meine, kennst, du kennst doch sicher den, ähm, Kasse aus Yoshi's Island. Äh... Ich kann mir gerade die Mully nicht vorstellen. dass die Sache. Aber ja, kennen tue ich die schon. Das würde in einem Remix von Galaxy, das gibt es auch auf YouTube. Alter, das hört sich so gut an. Ich will so einen Remix haben in einem Mario-Spiel von Yoshi's Island so. Warum sind eigentlich hier die äh, Toads? Was soll das? Ich weiß nicht. Frag sie doch. Ihr, ihr reißt doch eh nichts. Wie, wie schafft ihr das? Ich treffe <lacht> euch alle zwei Missionen und immer habt ihr. Zu, weint ihr immer. Vor allem wie seid ihr wie seid ihr hier so weit nach vorn gekommen? Ich meine, Bowser hat doch bestimmt irgendwie keine Ahnung irgendwelche Truppen oder so. Das ist halt echt so. Das war um Galaxy 1 auch so komisch. Keine Ahnung. An hier ist es ziemlich einfach. Äh. So, wo ist jetzt hier die. Oh, da, da ist die. Da ist die. Äh... Kometen ist okay. Ich weiß nicht, was der Kometenstern hier ist, vermute ich einfach so auf Zeit den Boss schaffen. Oh Gott, ey, ich, ich wäre fast äh, auf mehrere Weisen verreckt. Okay. Gut. Aber... Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Äh, Noch so 8 Minuten. Ach, das reicht mehr als... Das, ja, das reicht wirklich eigentlich. Also, das sage ich jetzt und dann bin ich wahrscheinlich wieder am Zeitdruck oder oh, so. Oh nein. Man muss hier die ganze Zeit warten. Ich habe jetzt zwei, sechs Lebenpilze, lol. Aber... Warum kann ich keine neuen Leben haben? Das wäre so cool. Wäre ja, es halt echt. Das wäre auch so nützlich eigentlich. Ja, ja, was heißt nützlich? Rauchen tut man sie ja. eigentlich nicht. So schwer ist es jetzt nicht, aber... Ja. Hallo, das ist mega cool. Oh, Junge. Oh, beinahe in die Lava gefallen. So, jetzt noch 8 Minuten. Jo, äh, viel Spaß. Äh, ja, Hammerbrüder, ich bin weg. Da ist noch ein 6-Leben-Pilz. Ja, die, die spammen die irgendwie in dem Level. 3 Stück. Ach Komm, gib mir doch mal 6 Leben. <lacht> ich meine, ich muss ja... So ich muss ist jetzt diese, ja, ich muss jetzt diese äh, dieses Tor freischießen. Alter. Mach das. Anfang habe ich erstmal geschielt, aber dann gewöhnt man sich dran. Ich habe nur einen daneben geschossen zum Glück. Ja, im letzten Part habe ich geschielt. Oh, und ich bin glaube ich bei Bowser schon, oder? Kann das ist Kann ein das Grund, sein. warum ich es dann nicht mehr geschafft habe eigentlich. Das ist so. traurig. Warst du schon beim Bosskampf oder da im letzten Part, oder? Ähm, ich war mit der Katzin von Bowser, wie er geredet hat. Ha, ich bin böse du wirst jetzt gegen mich kämpfen und dann äh, mussten wir den Part beenden. Oh. Ja. An sich das Level hätte ich wahrscheinlich sogar geschafft, wenn es die Cutscenes nicht geben würde. da <lacht> so, komm. Bowser. Ach ja, ich weiß, was man machen muss. Der steigt auf den Planet und dann haut er diese Dinger hoch. Genau. Und jetzt mache ich die Rutsche. Ah, Alter, jetzt habe ich Bock drauf. Die ist cool, die mag ich halt wirklich. Boah, diese, diese Chor-Gesänge beim Bossfight sind einfach so cool. Ja. Die waren auch schon Galaxy 1 super nice. Bitte macht das. natürlich macht er das kaputt. Nein! Oh, ich war zu lahm. Der hat halt alle, der hat alle äh, diese Kometen kaputt gemacht, bis auf einen. Und der andere, der war halt am anderen Ende. Naja, <lacht> ja. Äh, ich, hatte, ich bin eigentlich gut durchgekommen. Äh, was, man muss die nur zweimal treffen? Was? Man muss die nur zweimal treffen? Ah nee, ich glaube. Ah nee, der hat nach dem zweiten Treffer eine weitere Phase einfach. Okay, ich dachte schon, ey, was ist du durch? Ich hab vor lange bei dem gebraucht. Oh, was ist das vor lange? Es ist? Irgendwie braucht er mehr Treffer, als ich gedacht habe. Ja, er speilt halt ein bisschen Feuer, aber. Komm Baus, das machst du seit 30 Jahren. Mach mal was Neues. Ja. Zum Beispiel äh, eine Galaxie erobern und dann verlieren <lacht> und in einem Stern explodieren, das ist doch mal was Tolles. Oh nein, Bowser hat mich getroffen mit Feuer. Das ist so schade mit meinen sechs Leben. <lacht> ich meine, wer ist ein Risikokomet, dann wärst du tot. Okay, man muss ihn wirklich nur dreimal treffen. Toll kam es vor, als hätte ich ihn fünfmal treffen müssen, aber wahrscheinlich war es immer... Mario! Was soll das? Mr. Mario. Das sah so aus, als wäre er durch den Boden gefallen. Was zum Teufel. Äh, was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Das ist gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich denke vier Minuten, oder? Fünf Minuten. Das könnte reichen, wenn du, wenn die Katze nicht so lang ist. weiteren <lacht> ja. Stern. Und ich, wenn ich nicht und sterben würde. Aber ist okay. Mario, mach was du willst. Ich akzeptiere das. Jeder ja, hat seine Folie. Oh Gott. Ich bin einfach. Das sah, so, das sah so aus, als wäre ich durch den Boden gefallen. Das, das kann mir keiner erzählen. Ich muss mir das noch anschauen. <lacht> Johnny, Johnny, wenn du das mal schneiden solltest. Was ich bezweifle, aber wenn du es mal tun solltest, dann werde ich da sehen. Mm. Oder ich werde es sehen, wenn ich es schneide. Oder du? Ich muss mir noch die Parts runterladen. Ja, warum rede ich jetzt darüber? Das sollte man nicht machen. Ja, das das ist. Wenn <lacht> <lacht> wir die nicht in ein Projekt gehören. <lacht> ja. ja. Das hatten wir schon mal. Ey, äh, Holztyp. Ich mag die Holz-NPCs hier. Ich gebe einen Stern. Ja. Weiß nicht wie die heißen. Oh man, mach doch die Scheiß-Cutscene weg. <lacht> ich konnte halt auch keine anderen Sterne machen mehr, weil Bowser war der Einzige. Ja, de de. ich, Ich hätte halt noch Sternteile sammeln können, um eine weitere Galaxie freizuschalten, aber... <lacht> ja, deswegen habe ich ihn auch zuerst gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich wieder so lange brauche wegen den Scheiß-Cutscenes. Und es hat lange gedauert. Naja, <lacht> naja, wenn du den Boss schaffst, während, äh, wenn die Cutscene ja ist, am Ende des passt, dann ist das ja eh egal das zählt dann ja. Äh, Mache ich die flauenwandler-galaxie wenn ich das schaffe. Ich habe die als kurze Erinnerung. Täusch mich nicht. Ich weiß, Wie dass, lange ich das, äh, dass Wie wir noch Zeit, drei Minuten hab ich? haben. Drei Minuten. Ja, das, das könnte. Ja, das ist möglich. Ich versuche es jedenfalls. Ich glaube, drei Minuten ist so die Grenze, wo es noch möglich ist. Ist die Aber, ist ja, sie kurz. Ich hoffe es. Ich darf auch nicht so lange überlegen. Ja, ich springe, ich mache jetzt einfach meine krassen Weitsprünge. Böhnbärenpanik im Buhuhaus. haus Was? So, ja, keine also. Ahnung. Ach so, das ist das mit Yoshi, wo du. Äh, Yoshi oh. muss leuchten und dann ebnet er dir den Weg quasi. Okay, mm, ich hoffe dass ich glaube das dauert lange. Was sind das für komische Geister? Ich finde es übrigens seltsam so, dass in Mario Galaxy 2 es eher so aussieht, als wäre man in einer Wolkenwelt teilweise. Außer jetzt in der dritten Welt hier sieht das tatsächlich so aus, als wäre man in einer Galaxie. Davor war es aber irgendwie nicht so. Mm. Oh Gott, die Musik ist aus Mario World, glaube ich, Alter. Ein Spiel, God. das ich äh, nie gespielt habe. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> Außer bei NES äh, SNES, online. Hm. Mm. Ja, ich glaube, ich schaffe das. Oh. Die Sache ist nur die, ich habe. Ich hatte jetzt nicht genug Zeit, um äh, zu gucken, wo ähm. Wow, man kann so weit springen. Ich hatte nicht genug Zeit, jetzt äh, zu gucken, wo die stern äh, die Kometenmünze ist. Ja, und ich bin gestorben. Wir haben noch eine Minute. Nee, da schaffe ich nicht mehr, aber ich probiere es. Vielleicht sammle ich irgendwie Ach, verdammt so ein keine. Oh, da ist die Kometenmünze. Wie geht es hier weiter? Ach äh, so, hier. Komme ich jetzt hier noch raus? Also nicht. Ja, okay, ich komme raus. Ich dachte jetzt, das ist so, wenn man sich nicht beeilt, dann ist es halt so. So, ich höre den Stern. Okay, da ist er. Mario, was? Warum hält er sich nicht fest? Tut er doch normalerweise. Okay, ich habe einen Stern. Bin zum zweiten Mal gestorben. Junge. Äh, wie viel Zeit hatten wir noch? Äh, wir haben noch 20 Sekunden. <lacht> Wieder in den letzten Sekunden einen Stern geholt. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Und sogar noch die Kometenmünze, weil die dann doch direkt auf dem Weg war. Ja. Und 3, 2, 1. Der Part ist vorbei. Scheiße. Wie viele Sterne hast du? Ich habe 19. Ich habe 22. Der Abstand ist gleich geblieben. Ja, okay. Ja, es passt schon irgendwie. Dann halt beim nächsten Part. Mhm. Ja, nächste Part suchen Super mal Galaxy. Wird mega nice sicherlich. Und oh, ich schätze nächste Mal wieder ein. Und ja, ciao. Tschüss.